Hallo und willkommen zur Podcast-Serie Ist das wirklich deutsch? Mein Name ist Donny johnson C.K. und ich spreche heute darüber, wie umweltfreundlich die Deutschen sind und inwiefern sich das in den politischen Parteien zeigt. Wir können sagen, dass die Deutschen sehr umweltfreundlich sind. Die Deutschen sind bekannt für Mülltrennung und Umweltschutz. Und viele Leute denken, dass sie sehr umweltfreundlich sind. Deutschland ist nicht das umweltfreundlichste Land in der Welt. Aber es ist in den Top Ten der Länder. Jedes Jahr veröffentlichen das Yale Center for Environmental Law and Policy und das Center for International Earth Science Information Network diese Informationen an der Columbia University im Environmental Performance Index. Sie benutzen 20 Indikatoren, damit Sie die Länder in einer Rangeliste einordnen können. Diese Indikatoren liegen innerhalb von neun entscheidenden Kategorien, die Luftqualität, Biodiversität und Lebensraum umfassen. Die Forscher fokussierten nicht auf die politischen Meinungen der Leute. Aber natürlich würde man denken, dass dieser Fokus auf politische Gefühle umfassen sollte. So frage ich mich, wie die Deutschen umweltfreundliche Konzepte innerhalb ihrer politischen Systeme integrieren. Die Bundesregierung ist eine parlamentarische Demokratie, in der es verhältnisgleiche Repräsentanz gibt. Das deutsche Parlament ist wie der US-Kongress, aber es gibt einen Unterschied zwischen beiden Systemen. In den USA kommen die Politiker von zwei Parteien. Im Gegensatz dazu gibt es viele politische Parteien in Deutschland. Weil die gesetzgebenden Körperschaften eine verhältnisgleiche Repräsentanz sind, muss jede Partei ein bestimmtes Prozent der Wählstimmen erreichen, sodass sie erst ein Mitglied im Bundesrat und Bundestag haben können. Die Christlich-Demokratische Union oder CDU und die Bayerische Christlich Sozialunion oder CSU sind Schwesterparteien. Beide Parteien repräsentieren Konservative in Deutschland und stehen für traditionell Christliche Ideale. In der Nachkriegszeit wurde die CDU aus den Fürchenverleern der katholisch geprägten Zentrumspartei geformt. Die Deutschen verbinden sie mit der Farbe Schwarz. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, oder SPD, trägt die rote Fahne. Sie stehen auf der linken Seite des Parteienspektrums. Klaus Darmen und Heike Mohr zählen wichtige Bundeskanzler von der SPD auf, das sind Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Während des Dritten Reichs war der SPD von den Nazis verboten. Viele SPD-Politiker würden in KZ ermordet. Rot ist auch für die Linke, eine Linkspartei sind. Sie leitet ihren Namen aus dem Anspruch einer linken politischen Orientierung hier und sielt auf die Überwindung des Kapitalismus hin zu einem demokratischen Sozialismus ab. Grün ist für die Grünen, die eine linke Partei sind. Man kann sagen, sie sind die umweltfreundlichste Partei in Deutschland. Sie fingen in der Anti-Atomkraft und der Friedensbewegung der 1970er an. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass die Partei in Westdeutschland begonnen hat. Es gab Gruppen in Ostdeutschland, die wie die Grünen waren, aber sie waren nicht die gleiche Partei. Sie protestieren gegen die US-amerikanischen nuklearen Waffen. Bridget Goethe sagte, sie sehen nukleare Waffen als eine Eskalationsstoffe des atomären Petra Kelly, die eine Politikerin der Grünen war, sagte, die Grünen verstanden sich als ökologisch, basisdemokratisch, sozial, gewaltfrei, als Antiparteienpartei, Klaus Dahmen und Heike Mohr erklärten, dass die Grünen einer Koalitionspartner der SPD 1998 gewesen sind. Während der 1970er fingen die Grünen als eine radikale Protestpartei an, aber seit den 1990er Jahren sind sie zunehmend in die Mitte gerückt, womit ihnen eine Schlussrolle bei der Koalitionsbildung so kommt. Rund um die Welt sind die Grünen bekannt als eine Umweltschutzpartei, aber in den USA sind die Grünen sehr klein und sie haben keinen Einfluss. Natürlich kann man sich fragen, was der Unterschied zwischen den Grünen in den USA und anderen Ländern und Deutschland ist. Warum waren die deutschen Grünen so gelungen? Wie trennt eine Partei ihre Identität von anderen Parteien in einem Land, in dem viele Leute sich mit Umweltschutz identifizieren? Wenn Deutsche sich mit Umweltschutz identifizieren, warum sind die Kronen nicht die größte Partei? In der Vergangenheit fingen die Kronen als eine kleine Oppositionspartei zum Establishment und Patriarchat an. Sie waren ganz nicht konformistisch. Sie rekrutierten sich vor allem aus Kriegsdienstverwiegern, Pazifisten, Umweltaktivisten, Atomkraftgegern und Feministen. Heute ist das Programm der Partei nicht mehr radikal, weil es jetzt in der Mitte der Gesellschaft steht. Torsten Huth, der einer Professor ist, glaubt, dass es der Mauerfall und die Wiedervereinigung und später der 11. September in den USA waren. Warum das Programm in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Der Mauerfall erlaubte speziell den Grünen im Osten zu rekrutieren. Alle diese Ereignisse waren die Vergrößerung der Basis, die es den Grünen erlaubte, ein größerer Teil der deutschen Regierung zu werden. Dieser Augenblick kam, als die Grünen sich mit Gerhard Schröder und der SPD in einer Koalition verbanden. Wenn man das ganze Land regieren muss, kann man nicht mehr nur ideologisch argumentieren und radikale Oppositionpolitik machen, betont Hut, sondern man muss auch pragmatisch sein, man muss konkret die Welt regieren, die man hat und das praktisch angehen. Der 11. September begründete einen Kampf zwischen Royalus und Idealisten, weil die Grünen, die einer pacifistische Partei in einer Koalition mit der SPD waren, votieren mussten, deutschen Soldaten nach Afghanistan zu senden. Huth betreuerte vor 30 Jahren während dieser Situation nie passiert. Huts Meinungen repräsentieren vielleicht, was viele Deutsche über die Umwelt und die Grünen denken. Trotz des Umstandes, dass die Deutschen eine umweltfreundliche Partei haben, könnte es sein, dass die Grünen wahrscheinlich eine kleine Partei sind, weil ihre Ideale in der Mitte der deutschen Gemeinschaft angekommen sind. Wenn man über die Umwelt als einen wichtigen Teil seines Lebens denkt, gibt es Raum in der Politik, auf andere Probleme zu fokussieren. Es gibt keinen Grund, die Umwelt zu einem speziellen Teil des Lebens zu machen. Die Wiedervereinigung etablierte für Deutschen eine Gelegenheit, eine Grundlinie für eine nationale Diskussion über die Umwelt zu haben. Heute glauben 84% Prozent der Deutschen, dass regenerative Energie benutzt werden soll, um das Land mit Strom zu versorgen. Diese Meinungen werden von der Energiewende repräsentiert. Es sind nicht nur die Grünen im Parlament, die hoher Steuern für eine bessere Umwelt befürworten. Die anderen Parteien haben das auch befürwortet. Nach Tschernobyl und Fukushima sind zunehmend die Deutschen von der Atomkraft weggegangen. Viele Teile von Deutschland waren ganz mit radioaktiver Verstrahlung von Tschernobyl bedeckt dieser Moment motivierte Deutschen atomfrei zu werden. 1980 hatte Deutschland 17 Reaktoren. Nach Fukushima schloss Deutschland 8 Reaktoren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat versprochen, dass alle Reaktoren bis 2020 geschlossen sein würden. Und ein Großteil der Deutschen befürwortet diesen Plan. Alle Deutschen sind wahrscheinlich nicht Mitglieder von den Kronen. Aber jeder Deutsche ist ein bisschen grün. So, wie integrieren Deutschen umweltfreundliche Konzepte innerhalb ihrer politischen Systeme? Ich würde sagen, dass sie die Umwelt sehr gut integrieren und vielleicht könnte amerikanische Politiker feil von den Deutschen lernen.